In dieser Aufgabe geht es um die Berechnung eines Betriebsabrechnungsbogens, eines BAB. Wir sollen die Zuschlagsätze für alle Endkostenstellen ermitteln. In einem Unternehmen fallen in einer Periode folgende Einzelkosten an. Material 400.000, Löhne 100.000. Die Gemeinkosten wurden mittels eines BAB auf die vier Endkostenstellen umgelegt. Wir haben die Kostenstellen M für Material, F für Fertigung, VT für Vertrieb und VW für Verwaltung. Die Gemeinkosten, die in der zweiten Zeile stehen, 100.000, 400.000, 100.000 und 200.000 Euro. Wir sollen die Gemeinkostenzuschlagsätze, die GKZS ermitteln, für alle Endkostenstellen. Der Materialgemeinkostenzuschlagsatz ergibt sich als Quotient aus den Materialgemeinkosten durch die Materialeinzelkosten, also 100.000 durch 400.000 gleich 25 Analog berechnet sich der Fertigungsgemeinkostenzuschlagssatz als Quotient aus den Fertigungsgemeinkosten und den Fertigungseinzelkosten, 400.000 durch 100.000 gleich 400 Für die Berechnung der Vertriebs- und Verwaltungsgemeinkostenzuschlagssätze benötigen wir die Herstellkosten, HK. Die Herstellkosten sind die Summe aus Materialeinzelkosten, Materialgemeinkosten, Fertigungseinkosten, Fertigungsgemeinkosten oder Materialkosten und Fertigungskosten. 500.000 Materialkosten, 500.000 Fertigungskosten gleich 1 Million Euro Herstellkosten. Der Vertriebsgemeinkostenzusatz ergibt sich jetzt als Prozent aus den Vertriebsgemeinkosten durch die Herstellkosten. 100.000 durch 1 Million 10 analog der Verwaltungsgemeinkostenzuschlagsatz als Quotient aus den Verwaltungsgemeinkosten und den Herstellkosten 200 durch 1000 gleich 20%. Hier nochmal die Zusammenstellung aller Gemeinkostenzuschlagsätze, die man zum Beispiel für die Zuschlagskalkulation benötigt. Danke fürs Zuschauen.